Ich mach scheiß Musik extra nur für euch, damit ihr was zu tanzen habt. Das muss so richtig schön scheiße klingen. Äh, die Lebenshilfe veranstaltet seit drei Jahren eine inklusive äh, Party-Event-Reihe äh, im Menschmeier, die Spaceship Party. Und wir haben den DJ Flush, der gleichzeitig Labelchef vom killike Label ist, mal gebucht. Und der war total begeistert. Erstmal hatten wir ein paar Draht zu dem Miko. Er hat sofort gesagt, ach wenn ihr mal keine Förderung habt, dann lege ich auch umsonst bei euch auf. so eine tolle Energie, was für eine tolle Party. Und die haben selber gemerkt, es ist total schwer, überhaupt Künstler mit Behinderung zu finden. Wir haben mittlerweile ein paar DJs mit Beeinträchtigung und dann wurden wir vom Killigan Label angesprochen, ob wir nicht Lust haben, mal ein Musikprojekt äh, zu starten, um Menschen mit Beeinträchtigung äh, das Machen von elektronischer Musik anzubieten. Meine Fresse hier ist das laut. Das ist das einfach nochmal? Erst dein Name. Werner. Werner. Ja. du bist von Anfang an dabei? Ja. Wie hast du von dem Projekt erfahren und was machst ich du? Äh, ich bin durch, ähm, durch, eine, durch den Nico äh, aufmerksam geworden, durch mhm. den DJ Flash. Den kanntest du vorher von? Meier äh, durch, äh, ja, er... genau durch Menschmeier habe ich den kennengelernt auf der Spaceship und äh, der hat dann halt ähm, gesagt, ja, äh, komm nochmal mal vorbei und äh, mal Adresse zurückgehen, so, habe ich mal mit ihm gequatscht und so, ja. Das heißt ja, Ich kann das Ganze dann ins Rollen. Mhm. Das macht dir am meisten Spaß? oder sagst du äh, Meistens Wasser so äh, MC, also meistens so mikrofonmäßig. Ja? Ja. Weil ich meinte auch so, ich habe eine gute Stimme und so, weil wir ja auch schon Effekts ja. produziert haben und so. Und wie gesagt habe, ja, mal, äh, haben wir mal schon was zusammen produziert. Und äh, das heißt der Faulenzer. Und ja. Ich bin von, ich in Berlin. Äh, bist du seit Anfang an dabei bei Ickmachwelle? Ja, Abfall, na, Wer von euch ist auf den Namen gekommen? Äh, der Lehrer. Der Lehrer, ja. Und was verbindet ihr mit dem Namen Ickmachwelle? Ist so wie eine elektronische Musik. Okay. Oder? Was machst du dort bei Ickmachwelle? Äh, sind sie Zeissachen Konntest du schon vorher? Da muss man ja Klavier spielen, äh, vor, oder? ne, vor überhaupt, überhaupt nicht. Okay, ich guck hab mal. Ich habe einfach und Ihr wart ja auch schon bei Auftritten, ne? Ja. Sehr nervös gewesen vorher. Ein bisschen, ja. Ein bisschen, ja. Sehr gut. Ja, die sehr zufrieden, so ja. gejubelt. Ja. Ah, ja. Musik für alle klingt nach einem super Konzept. Musik sollte und ist immer für alle. Das ist die, die internationale Sprache für alle Menschen. Also, ähm, ob, ob mit Behinderung oder ohne, ob aus Japan oder aus Deutschland. Das ist, ähm, das ist das Tolle an der Musik. Das ist die einzig wahre, wirklich wahre Weltsprache.